Wie schön ist doch das Gefühl, wenn man eine Aufgabe bekommen hat und diese Aufgabe irgendwann mal vollständig abgearbeitet hat und dann wirklich als erledigt erklären kann. Bei Softwareentwicklung ist es eher sehr, sehr selten der Fall, dass man wirklich eine Aufgabe, nämlich das Entwickeln einer bestimmten Software, wirklich mal als erledigt betrachten kann. Dafür gibt es ganz unterschiedliche Gründe und immer wenn man dann wieder mal ran muss und wieder mal etwas an dem System ändern muss, dann muss man natürlich auch ein bisschen testen. Und was da genau zu testen ist, das schauen wir uns in diesem Video etwas genauer an. Das fällt nämlich alles unter dem Begriff Regressionstest. Aber warum wir überhaupt nochmal Dinge an einem System ändern müssen, darauf gehe ich in den ersten Folien jetzt mal ganz kurz ein. Es gibt mehrere Gründe, warum man gegebenenfalls nochmal Änderungen an einem System vornehmen muss. Ein erster Grund ist natürlich, man hat vielleicht tatsächlich nicht alle möglichen Probleme aufdecken können. Der Quellcode enthält noch irgendwelche Falls und die müssen natürlich beseitigt werden. Warum kann es jetzt sein, dass das Ganze erst irgendwie später auftritt? Man hat ja eigentlich vorher auch schon eine ganze Menge getestet. Nun, wie wir schon festgestellt haben, man kann eben nicht alles testen. Es hat immer wieder Dinge gegeben, die man einfach nicht getestet hat, die eben auch bei den ganzen unterschiedlichen Testebenen nicht aufgetreten sind. Beziehungsweise es gibt eben auch durchaus Failures, die manchmal erst nach einer relativ langen Nutzung eines Systems dann tatsächlich auftreten. Zum Beispiel, weil dann vielleicht der Speicher mal etwas voller läuft und dann das System mit einmal in einem Bereich ist, in dem es tatsächlich nicht getestet wurde. Oder weil vielleicht einfach entsprechend viele Daten im System sind oder weil vielleicht mal ein Datum im System ist, was ein bestimmtes Format hat, mit dem man gar nicht gerechnet hat. All das können Gründe sein, warum eben bestimmte Falls nicht vorher erkannt wurden, beziehungsweise bestimmte Failures nicht vorher aufgetreten sind. Und jetzt sind sie aber nach längerer Benutzung dann tatsächlich aufgetreten und da müssen wir die natürlich auch korrigieren. So, es gibt aber noch weitere Dinge, warum gegebenenfalls Änderungen gemacht werden müssen, zum Beispiel, dass einfach nochmal neue Funktionen hinzukommen, dass man vielleicht auch existierende Funktionen anpassen muss oder dass man eben auch bestimmte Funktionen einfach entfernen muss, weil man feststellt, die braucht man eigentlich gar nicht mehr. Ebenso ist es so, dass ein System natürlich in einer Umgebung läuft, in einer Laufzeitumgebung. Und es kann natürlich sein, dass an der Laufzeitumgebung entsprechend Änderungen stattfinden. Zum Beispiel, dass das Betriebssystem, in dem das Ganze läuft, aktualisiert wird, dass vielleicht auch neue Betriebssystemkomponenten hinzukommen, dass vielleicht alte Betriebssystemkomponenten dann irgendwann ausgefasst werden, also dann irgendwann auch nicht mehr existieren. Das ist dann eben dieses Deprecation, was hier in Klammern gesetzt ist. Das heißt, es kann durchaus sein, dass einfach aufgrund der Umgebung, in der das Ganze läuft, Änderungen stattfinden müssen. Und an diese Änderungen muss man das System, was man irgendwann mal gebaut hat, natürlich anpassen. Nicht nur die Laufzeitumgebung kann Änderungen unterliegen. Es kann auch sein, dass man bestimmte Bibliotheken verwendet oder bestimmte externe Systeme verwendet die letztendlich auch Änderungen unterliegen, auch das ist Software und diese Software kann sich gegebenenfalls ändern, dann müssen wir die eigene Software gegebenenfalls an neue Schnittstellen anpassen, an neue Schnittstellenversionen, an vielleicht ein anderes Verhalten, was über die Schnittstellen stattfindet. Auch das können Ursachen dafür sein, dass man Dinge anpassen muss. Es kann auch durchaus neue Richtlinien geben, zum Beispiel allgemeine Richtlinien, dass eben, wenn man eine Website zum Beispiel entwickelt hat, mit einmal ein neues Gesetz beschlossen wird, wie Webseiten in Zukunft zum Beispiel Cookies zu behandeln haben. Auch dann muss man wieder etwas ändern. Es kann auch manchmal sein, dass es kundenspezifische Änderungen gibt. Es kann einfach nur sein, dass Kunden auf die Idee kommen, einfach mal ihr Login viel von der Software zu vereinheitlichen oder zu ändern. Auch das kann letztendlich zu Änderungen führen. Es kann vielleicht auch sein, dass zusätzliche Informationen mit abgespeichert werden, damit die Auftraggebis intern vielleicht zusätzliche Informationen mitsammeln können über bestimmte Abläufe. All das kann letztendlich über neue Richtlinien reinkommen und es kann aber auch sein, dass man einfach tatsächlich eine geplante Weiterentwicklung eines Systems macht, dass also ein neuer Auftrag reinkommt, in dem man dann gebeten wird, mach doch mal bitte folgende Weiterentwicklung. Das können natürlich einfach neue Funktionen sein, das können aber eben auch an sich Weiterentwicklungen sein, die zum Beispiel existierende Funktionen einfach erweitern, um neue Inhalte ergänzen und so weiter. Letztendlich hat man das natürlich sehr stark in der agilen Entwicklung, denn in der agilen Entwicklung haben wir ja viel kürzere Zyklen. Das heißt, wir sind viel schneller bei zum Beispiel ersten Abnahmetests, wo wir dann sagen können, ein erster Sprint ist jetzt als erledigt zu betrachten. Aber dann kommen wir direkt zum nächsten Sprint, für den wir eigentlich auch schon ganz genau wissen, was als nächstes gemacht werden muss. Da müssen auch diese Sachen wieder eingebaut werden ins System. Dadurch ergeben sich Änderungen am System und wir müssen danach dann natürlich wieder entsprechend testen. Gut, jetzt haben wir also schon mal gesehen, es gibt ganz, ganz viele Gründe, warum sich ein System oder warum sich eine Software entsprechend ändern kann. Jetzt schauen wir uns einfach mal im V-Modell an, was könnte das denn gegebenenfalls für die unterschiedlichen Testebenen, die wir da ja definiert haben, bedeuten. Beim v haben wir zuerst mal die erste Ebene zu betrachten, nämlich die Ebene der Anforderungsdefinitionen, wo auch dann auf der entsprechenden Ebene die Abnahmetests stattfinden. Hier ist es ja so, dass die Auftraggebies entsprechend vorgeben, was das System prinzipiell können muss, ohne konkret zu sagen, wie es das können muss, sondern nur, was es können muss. Und dieses, was es können muss, kann ja jetzt entsprechenden Änderungen unterliegen. Ich habe jetzt hier mal als Beispiel Änderungen in den Richtlinien oder... Änderungen bezüglich einer notwendigen Weiterentwicklung genannt und wenn sich hier natürlich Änderungen ergeben, dann bedeutet das im Umkehrschluss natürlich, weil ja die Abnahmetests auf der gleichen Ebene liegen, dass wir natürlich auch entsprechende Abnahmetests dann wieder durchführen müssen. Es kann natürlich auch Änderungen auf dem funktionalen Systementwurf geben. Die ergeben sich natürlich auch aus Änderungen auf zum Beispiel der Anforderungsdefinition. Aber es gibt eben auch Dinge, die sich direkt hier auf Ebene des funktionalen Systementwurfs nochmal ergeben, dass da zum Beispiel nochmal eine Funktion hinzugenommen werden muss oder dass eine Funktion angepasst werden muss, weil einfach festgestellt wurde, sie entspricht nicht den Anforderungen. Und in dem Fall muss man dann auch wieder den Systemtest auf der entsprechenden Ebene durchführen, um einfach zu überprüfen, ob die Funktion dann jetzt vom Gesamtsystem auch erfüllt wird. Änderungen an den einzelnen Funktionen haben natürlich unter Umständen auch Auswirkungen auf den technischen Systementwurf. Aber eben nicht nur Änderungen an Funktionen, die sich vielleicht auch aus Anforderungsänderungen ergeben, sondern es kann eben auch sein, dass tatsächlich eben die Laufzeitumgebung einfach angepasst wird oder dass sich eben die Schnittstellen zu externen Komponenten ändern oder eben die Schnittstellen zu verwendeten Bibliotheken. Das heißt, hier kommen nochmal neue mögliche Änderungen hinzu. Und falls wir Änderungen auf dieser Ebene haben, dann müssen wir natürlich auch wieder entsprechende Integrationstests durchführen, um einfach zu überprüfen, passt das alles noch? Also funktionieren die ganzen Dinge noch in der entsprechenden Laufzeitumgebung und mit den ganzen externen Schnittstellen, die angesprochen werden müssen? Und aus den Änderungen auf den vorherigen Ebenen ergeben sich natürlich auch Änderungen direkt auf Komponentenebene. Und in den Komponenten können dann zusätzlich eben noch die bereits angesprochenen Forts sein, die vielleicht erst später aufgetreten sind, die man gar nicht direkt gefunden hat beim ersten Testen. Auch die wollen korrigiert werden und wenn wir natürlich Änderungen an bestimmten Komponenten durchführen müssen, dann müssen wir natürlich auch einen Komponententest wieder durchführen, weil ja dieser auch entsprechend auf der gleichen Ebene liegt. Wenn wir uns jetzt also nochmal die Ebenen des V-Modells entsprechend ansehen, dann sehen wir, dass bestimmte Änderungen auf den höheren Ebenen natürlich nicht nur dazu führen, dass wir auch die Tests auf diesen entsprechend höheren Ebenen durchführen müssen, sondern es kann durchaus auch passieren, dass diese Änderungen dann zu Änderungen auf den darunterliegenden Ebenen führen und da müssen natürlich auch Tests auf diesen Ebenen durchgeführt werden. Das heißt, nicht immer ist man in der Situation, dass man nur eine kleine Änderung irgendwo mal macht und dann reicht es auch, dass man irgendwo auf der gleichen Ebene diese Änderungen testet, sondern jedenfalls muss man viel mehr testen. Und all diese Tests, die man durchführen muss, wenn man sowieso eigentlich schon ein getestetes System hat, an dem aber nochmal Änderungen stattgefunden haben, das fasst man zusammen unter dem Begriff Regressionstests. Regressionstests sind also erneutes Testen eines eigentlich schon getesteten Systems, nachdem Änderungen an diesem System stattgefunden haben. Und das Ziel beim Regressionstest ist natürlich, den Fokus auf die Änderungen zu legen. Ich habe jetzt hier rechts nochmal die in den anderen Videos auch schon dargestellte grundlegende Architektur gezeigt mit den entsprechenden Lupen. Beim Regressionstest ist es also abhängig davon, wo die Änderungen stattfinden, ob wir uns jetzt nur auf eine Komponente fokussieren ob wir uns auf das Zusammenspiel von Komponenten fokussieren, also eher so Integrationstests durchführen, oder ob wir nochmal Systemtests durchführen müssen und ob es dann zusätzlich auch noch entsprechende Abnahmetests bei den auftrag geben muss. Wichtig ist beim Regressionstest natürlich, wir haben ja schon mal alles getestet und das hat natürlich schon mal entsprechende Ressourcen verbraucht. Wir möchten natürlich jetzt nicht zu viel testen. Es ist aber tatsächlich eine Herausforderung, eben herauszufinden, welche Tests sind denn jetzt tatsächlich relevant. Welche Tests muss ich also nochmal durchführen? Es ist nämlich wichtig, dass man alle Änderungen entsprechend testet und gleichzeitig auch noch sicherstellt, dass es keine Nebeneffekte gibt. Was könnten entsprechende Nebeneffekte sein, wenn Sie zum Beispiel an einer Komponente, die von mehreren Komponenten benutzt wird, eine Änderung durchführen und dann letztendlich nur diese Komponente integrieren mit einer der anderen Komponenten, die darauf aufbauen, dann kann es sein, dass Sie eben einen Nebeneffekt beim Zusammenspiel mit der anderen Komponente haben, den Sie aber nicht überprüft haben, ob es diesen Nebeneffekt gibt oder nicht, weil Sie da vielleicht nicht getestet haben. Das heißt, es ist unglaublich wichtig, vorher zu wissen, welche Nebeneffekte können denn gegebenenfalls durch eine Änderung auftreten. Und diese Nebeneffekte können natürlich im ersten Moment relativ simpel und relativ einfach erscheinen. Manchmal können sie aber auch sehr große Auswirkungen haben, bis hin dazu, dass ein System gar nicht mehr funktioniert. Und das ist sicherlich eine gewisse Herausforderung beim Regressionstest, genau herauszukriegen, was muss ich denn eigentlich testen. Es gibt Unterschiedliche Varianten beim Regressionstest, die sich dann auch so ein bisschen daraus ergeben, was sind letztendlich die Änderungen, die ich durchgeführt habe, also auf welchen Ebenen des V-Modells diese Änderungen stattgefunden haben. Es kann zum Beispiel sein, dass ich einfach nur einen Ford habe, den ich entsprechend behoben habe. In diesem Fall sollte ich einfach so vorgehen, dass ich mich auf den Komponententest fokussiere, also auf die Komponente, die letztendlich korrigiert wurde, wo also der Fault enthalten war. Und dann führe ich für diese Komponente den Komponententest nochmal durch, aber eben nicht nur den Komponententest, der bereits alles andere abgetestet hat, weil dieser Test würde nicht wahnsinnig viel bringen. Ich muss also auch einen Test programmieren, der explizit diesen Fault nochmal überprüft, der also explizit nach einem Failure sucht, der durch diesen Fault hervorgerufen werden würde. Hier würde es eben wieder Sinn machen, den Testfall zuerst zu schreiben, zu gucken, ob dieser Testfall tatsächlich zu einem entsprechenden Failure führt, der auf diesen Fort zurückzuführen ist. Dann korrigiere ich den entsprechenden Fort und dann kann ich nochmal alle Komponententests durchführen und kann dann hinterher sicher sein, alles was die Komponente vorher konnte, zumindest das was wir abgetestet haben, kann sie auch immer noch und zusätzlich ist jetzt der entsprechende Ford behoben. Es kann aber auch noch weitere Herangehensweisen beim Regressionstest geben. Das hängt dann davon ab, was geändert wird. Wenn zum Beispiel ganze Funktionalitäten geändert werden, dann muss ich natürlich nicht nur diese entsprechenden Komponenten, in denen ich Änderungen vorgenommen habe, testen, mit ihren entsprechenden Komponententests, auch hier gegebenenfalls wieder testgetrieben die Komponenten ändern, sondern auch deren Integration. Das heißt, ich muss unter Umständen die Integrationstests, die ich sowieso habe, nochmal durchführen, aber auch, je nachdem, wie die Änderungen sich genau gestaltet, neue Integrationstests schreiben, die dann sicherstellen, dass hier das Zusammenspiel der Komponenten auch für diese geänderte Funktionalität funktioniert. Ähnliches gilt tatsächlich, wenn ich eine neue Funktionalität hinzunehme, wenn ich also teilweise Komponenten ändere, teilweise sogar neue Komponenten mit aufnehme. Wenn ich neue Komponenten mit aufnehme, ist klar, die sind bisher noch nicht getestet, die müssen also auf Komponentenebene definitiv getestet werden und sie sind natürlich auch noch nicht integriert und dementsprechend muss auch deren Integration auf Integrationstestebene auch noch getestet werden. Und schließlich kann es natürlich sein, dass ich einen vollständigen Regressionstest durchführen muss, wo ich also tatsächlich alle Tests auf allen Ebenen nochmal durchführen muss, das kann unter Umständen der Fall sein, wenn ich sehr große, sehr umfängliche Änderungen habe, dann macht es durchaus Sinn, das entsprechend durchzuführen. Oder vielleicht, weil ich auch von den Auftrag den entsprechenden Auftrag dazu bekommen habe, nochmal einen vollständigen Regressionstest durchzuführen, um sicherzustellen, dass auch alles so funktioniert, wie das sein soll. Letztendlich kann ich nur durch einen vollständigen Regressionstest auch sicherstellen, dass ich nicht irgendwelche Nebeneffekte verursacht habe. Dass also irgendeine Komponente jetzt mit einmal zu einem bestimmten Problem führt, was vorher nicht da war. Hier ist es allerdings auch so, es hängt natürlich ganz stark davon ab, wie viele Tests habe ich, was testen diese Tests alles ab. Es kann immer noch sein, dass ein entsprechender Nebeneffekt, der auftritt, nicht direkt beim Testen mit durchschlägt, sondern erst später durchschlägt. Das ist ganz normal. Das gehört einfach bei Softwarequalitätssicherung dazu, dass wir nicht unbedingt sagen können, wie gut ist die Software jetzt. Wir können immer nur sagen, wie weit haben wir sie jetzt abgetestet das trifft letztendlich auch auf den Regressionstest an dieser Stelle zu. Das heißt, wir können nie hundertprozentig sicher sein, aber wir können schon mal relativ sicher sein, dass zumindest das, was wir vorher abgetestet haben, dass das auch immer noch entsprechend so funktioniert, wie es funktionieren sollte. Welche Kriterien habe ich jetzt, um eine Auswahl zu treffen, welche Tests ich nochmal durchführe? So ein paar Kriterien habe ich jetzt gerade schon gesagt. Es hängt also ganz stark so ein bisschen davon ab, welche Art von Änderungen wir natürlich haben. Aber... Es gibt vielleicht noch weitere Aspekte, die hier eine Rolle spielen können. Es kann ja zum Beispiel sein, dass ich eine Änderung habe, die gar nicht unbedingt kritisch ist. Wenn es zum Beispiel nur darum geht, irgendwie die Anzeige einer bestimmten Information auf der grafischen Oberfläche nochmal ein bisschen anzupassen, dann ist das vielleicht keine unbedingt kritische Änderung und da macht es vielleicht nicht unbedingt Sinn, nochmal das gesamte System durchzutesten. Auch die Wahrscheinlichkeit, wie viele Nebeneffekte durch eine Änderung hervorgerufen werden können, kann hier mit in die Betrachtung mit einfließen. Wenn ich zum Beispiel eine Komponente ändere, die irgendwie im System nur von einer anderen Komponente verwendet wird, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir irgendwelche Nebeneffekte haben, die noch außerhalb liegen, praktisch null. Wenn ich aber jetzt eine Komponente ändere, die in sehr vielen anderen Komponenten danach genutzt wird, Beispiel eine Bibliothek für mathematische Berechnungen, ja, dann ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass ich irgendwelche Nebeneffekte habe, ist natürlich deutlich größer. Das heißt, hier muss ich dann gegebenenfalls viel mehr entsprechend abtesten. Was aber vielleicht auch ein Kriterium sein könnte, ist, wir haben mir für Tests üblicherweise eine Priorität vorgegeben, nämlich welche Tests hauptprioritär durchgeführt werden müssen und welche Tests vielleicht weniger prioritär durchgeführt werden müssen, weil sie nicht so etwas Zentrales abtesten. Auch hier kann man sich gegebenenfalls daran orientieren, um zu überlegen, welche Tests führe ich jetzt durch. Ich sollte auf jeden Fall mit berücksichtigen, wie häufig denn zum Beispiel eine bestimmte Funktionalität, die ich auf Systemtestebene teste, tatsächlich genutzt wird. Wenn also eine Funktionalität sehr, sehr selten genutzt wird, dann macht es vielleicht nicht unbedingt Sinn, alle Tests auch für diese Funktionalität durchzuführen, sondern vielleicht reicht hier eine Basisfunktionalität zu testen. Dann kann ich mich gegebenenfalls auch auf wenige Testkonfigurationen beschränken. Also wenn ich zum Beispiel eine App programmiert habe, und prinzipiell schon irgendwann schon mal getestet habe ob die app jetzt mit 30 oder 40 unterschiedlichen mobiltelefontypen dann auch funktioniert da muss ich das beim regressionstest vielleicht nicht mehr unbedingt machen weil dieser test in den unterschiedlichen umgebungen den habe ich ja dann praktisch irgendwann schon mal durchgeführt und nicht jede änderung wird jetzt dazu führen dass das mit einmal in allen möglichen umgebungen nicht mehr funktioniert sondern da reicht es gegebenenfalls auch wieder ein Teilset oder eine Teilmenge der Umgebungen zu testen oder in dieser Teilmenge der Umgebungen zu testen, ob denn eigentlich auch noch alles funktioniert. Man kann sich gegebenenfalls auch beim Testen überlegen, ob ich nur bestimmte Testebenen durchführe, also ob ich mich zum Beispiel auf nur Komponententests fokussiere oder ob ich Komponententests und Integrationstests mache, aber keine Systemtests mehr. Auch das wäre eine Möglichkeit, um die Anzahl der Tests ein bisschen zu beschränken beziehungsweise ich kann auch einfach sagen, ich fokussiere mich ausschließlich auf automatisierte Tests, denn das Ausführen von automatisierten Tests ist natürlich wesentlich weniger aufwendig und wird ja heutzutage auch schon sehr gut von entsprechender Infrastruktur unterstützt. Es gibt ja sogar schon Continuous Integration Systeme, die entsprechend kontinuierlich jede Änderung, die durchgeführt wird, mit entsprechend automatisierten Tests und durchtestet. Und wenn man dann eben automatisierte Tests hat, die sowohl auf Komponentenebene arbeiten, als auch eben auf Integrations- oder eben Systemebene, dann werden die ja auch entsprechend automatisiert durchgeführt. Und das ist auch tatsächlich etwas, was heutzutage sehr oft passiert. Das heißt, es wird einfach versucht viel im Bereich Testen zu automatisieren, um eben dieses erneute Testen nach Änderungen auf ein Minimum an personellem Aufwand zu reduzieren, sodass dann eben irgendwann einfach nur automatisch das System sagt, ja, ist alles getestet, alle Tests sind durchgelaufen, funktioniert, kann also so an die Kunden ausgeliefert werden. Gut, damit sind wir auch mit diesem Video am Ende bzw. an der Übung angekommen. In der Übung geht es darum, dass Sie sich selber mal überlegen für die hier vorgegebenen Beispiele, welche Testebenen des V-Modells Sie für die entsprechenden Änderungen nochmal durchführen würden. Es geht also hier nochmal um eine Navigations-App, also eine kleine App, mit der man sich gegebenenfalls von A nach B navigieren lassen kann. Die hat man dann also auf einem entsprechenden Smartphone. Und an dieser App werden jetzt unterschiedliche Änderungen durchgeführt, und die Frage ist jetzt, auf welcher Ebene jetzt die Änderungen stattfinden sollen, also ob zum Beispiel auf Komponentenebene, ob das ausreichend ist, ob wir Integrationstests durchführen müssen, ob es Systemtests sein müssen oder ob es sogar noch Abnahmetests sein müssen. Und die beispielhaften Änderungen, die Sie dann hier betrachten sollen, sind zum einen die Korrektur des Anzeigeformats von Koordinaten in der Nutzerschnittstelle. Das heißt, hier geht es darum, eine kleine Anzeige zu ändern. Wir haben also irgendwo an der Nutzerschnittstelle eine Anzeige von Koordinaten und die soll angepasst werden. Die zweite Änderung ist, dass wir eine relativ zentral eingesetzte Komponente zur Berechnung von Winkelfunktionen, also sowas wie Sinus, Cosinus und so weiter, drin haben. Und hier ist nochmal eine Optimierung in der Implementierung stattgefunden. Man hat zum Beispiel festgestellt, dass diese Berechnungen relativ langsam sind und dann hat man das ein bisschen optimiert und jetzt geht es schneller und jetzt muss man halt gucken, ob das denn im System, wenn man diese Änderung vorgenommen hat, ob das dann auch noch alles funktioniert. Dann haben wir eine neue Funktionalität, die in der Routenplanung hinzugekommen ist. Zum Beispiel, dass man eben jetzt nicht nur für Fahrzeuge sich navigieren lassen kann, sondern zum Beispiel auch Fußwege navigieren lassen kann. Dann haben wir eine neue Betriebssystemversion, zum Beispiel ein neues Android-Betriebssystem oder eben ein neues iOS und auf dem soll die entsprechende App auch wieder laufen. Das müssen wir dann jetzt also testen, ob das soweit funktioniert. Und die letzte Änderung ist dann eben, dass ein neues Hardware-Modul zur Standorterfassung entwickelt wurde. Und Sie möchten jetzt letztendlich sehen, weil das eben für Ihr System relativ wichtig ist, ob dann Ihre App auch mit dieser neuen Hardware prinzipiell umgehen könnte, weil demnächst eben entsprechende Mobiltelefone herauskommen werden, in denen diese Hardware dann verbaut ist. Und Sie wollen vorher schon mal sehen, ob denn Ihre App auch darauf funktionieren würde. Gut. Damit bin ich mit diesem Video dann jetzt wirklich am Ende angekommen. Ich bedanke mich wieder fürs Zusehen, bin schon gespannt auf Ihre Vorschläge, was wir hier alles testen müssen und freue mich auf die entsprechende Übungsbesprechung. Bis dann, tschüss!